Also, ja. wann ziehst du ja, genau. die, die, die, die Daten rein für einen Aktualisierungsgrad? Oder? Ja, also, das geht fortlaufend. Was man äh, regelmäßig aktualisieren kann, sind die Aktienpreise. Das machen wir mhm. jeweils zu einem Viertel pro Woche, sodass nach vier Wochen die Aktienpreise aktuell sind. Dort gibt es mhm. manchmal Situationen, dass die Datenbanken uns keine aktuellen Aktienpreise liefern. Und das sind dann Fehler, die wir identifizieren müssen und schauen müssen, woran das liegt. Aber typischerweise werden die, äh, die Aktienpreise äh, äh, relativ häufig aktualisiert. Äh, und zwar, das sieht man dann am kombinierten Rang oder am Value-Rang, weil dort gibt es dann ein neueres Datum. Mhm. Was äh, nicht so oft aktualisiert werden kann, sind äh, die Bilanzdaten. Äh, wenn ein Unternehmen das äh, jedes Quartal veröffentlichen, dann haben wir relativ bald, also nach zwei Monaten, haben wir neue Daten. Das heißt, Bilanzdaten bei Quartalsupdates sollten nicht älter sein als drei Monate. Mhm. Es ist aber so, wenn du äh, Halbjahresabschlüsse machst, dann äh, verzögert sich das bereits. Äh, dann, sind das dann, äh, dann kann es dann bereits sechs Monate, nein mehr, acht Monate alt sein. Also es springt dann sehr schnell rauf, oder? Also dann, mhm. wenn der letzte Abschluss jetzt der Juni ist, äh, dann ist das eigentlich noch für, äh, zu erwarten, dass diese, dieser Abschluss noch nicht in der also dass der neue Abschluss noch nicht in der Datenbank ist, sondern nur der Juni-Abschluss ist in der Datenbank. Das heißt, bis Ende Februar dürf, dürftest du keinen neuen Abschluss erwarten. Mhm. Also, Jetzt ja. sprechen wir von acht Monaten Verzögerungen. Und dann gibt es noch seltene mhm. Fälle, oder die nur einmal im Jahr aktualisieren und dort kann es dann bis 15 Monate alt sein. Ja, ja. Baric ja. Gold ja. kann durchaus ein Fall sein, dass so nicht Quartalsdaten verfügbar sind. Mhm. Aber es gibt auch immer Aktualisierungsprobleme, wenn also wir keine neuen Daten kriegen oder wenn die Daten untypisch eingegeben sind beim Datenprovider, müssen wir sie korrigieren. Das passiert mhm. gerade bei Unternehmen, die halbjährlich veröffentlichen, ist manchmal nicht sauber erfasst, in welcher Periode dieses halbe Jahr mhm. zuzuordnen ist. Und dann müssen wir das korrigieren. Deshalb zeigen wir auch diese Datums und äh, bei mhm. den, äh, wir, wir zeigen das Finanzberichtdatum im Interface. Ja. Also da könnte man bei Baric Gold jetzt nachschauen. Wenn mhm. du sagst, es ist ein November Datum, ist es vermutlich kein Bilanzdatum. Ke kann aber auch sein. Es gibt äh, Unternehmen, die haben ganz komische Abschlussdatums. Die haben 28. Mhm. Mai oder so. Es kann schon ja. sein, dass, dass das Finanzberichtsdatum auch vom November ist, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Man kann kommt ein neueres erst in einem Monat oder zwei. Cool. Aber es kann jetzt auch mhm. sein, dass du vom, vom Value-Run sprichst, der mit Richtig. aktuellen Aktienpreisen gerechnet werden soll. Und da kann sein, dass dort eine eine, eine Datenlücke besteht. Da muss ich dann nachgehen. Oder du kannst das jeweils mir melden, wenn du etwas siehst, das alt ist, und dann würde ich schauen, warum wir das nicht aktualisiert haben. <Musik>